Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Neues Jahr, neues Glück. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ich freue mich riesig auf euch.